Mitunter benötigen die Schüler ja individuelle Zugänge, die ich verteilen muss als Lehrer, zum Beispiel einen Zugangscode für eine Evaluation, ein temporäres Passwort für einen Wettbewerb oder ein initiales Passwort, das dann wieder verfällt. Das möchte ich jetzt über MEBIS automatisiert zuteilen. Man muss hier natürlich aufpassen, MEBIS ist nicht verschlüsselt. Das heißt natürlich nur dann, wenn das auch der Datenschutz zulässt. Ich lege dazu eine neue Aufgabe an. Ich mache hier bei Abgabetypen alle Häkchen raus. Die Schüler sollen ja nichts abgeben. Bei Feedback-Typen mache ich einmal Feedback als Kommentar und Offline-Bewertungstabelle. Das lasse ich wie es ist. Ich mache keine Gruppen. Das kann ich auch lassen. Bewertung kann ich lassen. Auch hier keine Gruppen. Und hier mache ich, Abschluss wird nicht angezeigt. Ich gehe dann auf Alle Abgaben anzeigen und lade die Bewertungstabelle herunter. Ich öffne dann Excel, gehe auf Daten, gehe auf Aus Text CSV, importiere die Datei und gehe auf Laden. In der Spalte J gebe ich dann hier die Zugangsdaten ein. Normalerweise liegen die ja zum Beispiel in diesem Format hier vor. Ich habe eine Spalte Name, Benutzer und Kennwort. Ich möchte aber Benutzer und Kennwort in einer Zelle weitergeben. Deswegen verkette ich diese beiden Spalten. Ich habe nämlich Benutzer Doppelpunkt, dann den Benutzernamen, ein Leerzeichen und dann Kennwort Doppelpunkt und das Kennwort. Das kann ich dann für die anderen Schüler übernehmen. Ich habe jetzt hier nur zwei, wären ja normalerweise viel mehr. Dann kann ich die hier kopieren. Und ich füge sie hier in die Spalte J ein. Und zwar als Text. Ich exportiere jetzt diese Datei als CSV. Gehen mir bis dann auf Bewertungstabelle hochladen, ziehe die Datei in das Feld hinein und bei Excel muss ich jetzt hier auf Windows 1252 stellen und ich stelle auf Strichpunkt. Jetzt werden mir hier die Änderungen angezeigt und die kann ich dann bestätigen. In LibreOffice öffne ich diese Datei, das Programm erkennt dann automatisch, dass hier eine CSV vorliegt, erkennt das Kommazeichen als Trenner und den zeichenketten als Anführungsstriche. Hier habe ich die Voransicht und ich gehe auf OK. Hier kann ich dann ebenso Benutzer und Kennwort kopieren. Gehe jetzt hier einmal auf Speichern, bestätige das CSV-Format, gehe in MEBIS auf Bewertungstabelle hochladen, lade die Datei in das Feld, hier lasse ich UTF-8 stehen und gehe auf Bewertungstabelle hochladen. Falls hier keine Bewertungen gefunden werden, setze ich hier das Häkchen bei Update und mache das Ganze nochmal. Jetzt findet ihr die Änderungen und die bestätige ich. Ich bin jetzt als Schülerin angeloggt. Die Schülerin klickt hier auf Zugangscode und findet dann hier im Feedback den Benutzer und ihr Kennwort.